stets vor Augen, dass meine Demonstrationen und meine Rhetorik keine relative Überzeugung ausdrücken. Sie zeigen lediglich, wie leicht es ist, die Menschen im Namen der Vernunft an der Nase herumzuführen. Ein theoretischer Anarchist ist wie ein Geheimagent, der das Spiel der Vernunft mitspielt, um die Autorität der Vernunft zu untergraben. Mit diesem Zitat begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken eine Sendung, in der wir versuchen, uns einem Denker anzunähern, der von sich selbst als Geheimagenten spricht. Es stellt sich die Frage, ist das nicht etwas eigenartig? Ist nicht gerade der Philosoph jemand, der sein Denken offenlegt, der es vertritt und eben nicht geheim hält? Wir werden also sehen, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir nicht den gleichen Fehler begehen wollen, wie so viele, die sich mit dem Denken unseres heutigen Philosophen auseinandersetzen, nämlich den Geheimagenten mit dem Philosophen zu vertauschen. Der Philosoph unserer heutigen Sendung ist Paul Feierabend. Was uns das Denken von Paul Feierabend zeigen kann, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber möchte ich heute mit einem Gast in einen Dialog treten, der meines Erachtens nicht nur den Namen mit Paul Feierabend teilt, sondern auch das Geheimnis im Denken Paul-Schulmeister. Hallo Paul. Hallo Slatko. Ich schlage vor, wir gehen in ein Café und reden über das Denken von Paul Feierabend. Na ja, klar, gehen wir. Okay. Bevor wir so richtig starten ist Thema, würde ich dich erstmal fragen, wieso eigentlich Feierabend? Also Feierabend? Weil ich es interessant finde, wie er einem so richtig den Kopf verdrehen kann manchmal, weil er Selbstverständlichkeiten oft, also das auch zeigt, dass Selbstverständlichkeiten gar nicht so selbstverständlich sind, wie, wie es scheint, weil er sehr witzig ist und weil er trotz allem unglaublich schlecht rezipiert wurde. Also man findet kaum ein gutes Buch zu Feierabend, geschweige denn weiterführende Literatur. Und das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass er keine richtige Schule etablieren konnte. Also, was ich auch an ihm äh, schätze, dass er immer eine Abneigung gegen diese philosophische Schulenbildung hat. Und er hat ja also oft Hegelianer, Kantianer, Nietzscheaner und so weiter, die äh, dann die Werke weiter tradieren oder edieren, kommentieren. Und bei Feierabend ist es nicht so. Er hat sich immer stark dagegen gewehrt. Also man kann schlecht ein Anhänger von Feierabend sein, der sich äh, gegen alles sträubt sozusagen also man kann ihn nicht so gut vereinen auch. Und, ähm, und das ist sehr erfrischend äh, in dieser philosophischen Landschaft, wo äh, selbstständiges Denken oft zwar behauptet wird, aber nicht so oft ähm, praktiziert wird. Er ja, schreibt ja auch in einem Zitat mal, halt, sich äh, Menschen, die sich in so einer Schule verändern lassen, da schreibt er, nur Menschen mit geringer Intelligenz und schwachem Charakter schauen sich zu schulen, zusammen Also das spricht eigentlich zu dem, zu das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber wir haben ja in der äh, heutigen philosophischen Diskussion, oder wenn man sich jetzt an den Denker verärmend annähern will. Ähm, immer so ein Standardbild von ihm, ja? also Feierabend, derjenige, der mit diesem ganz berühmten Slogan Anything Goes berühmt äh, geworden ist, äh, wo man sich dann fragt, naja, führt das nicht zu einem Relativismus? Dann Feierabend, der eine gewisse Beliebigkeit an den Tag legt. Ähm, jetzt die Frage an dich, äh, wie sieht es jetzt wirklich aus mit Feierabend? Dass er dieses Stand, dass er dieses Hauptwerk von ihm geschrieben diesem äh, wieder den Methodenzwang, was, was will er da eigentlich zeigen? Also erstmal zu dem Anything Goes vielleicht, Man muss ja schauen, was bedeutet das genau. Es das bedeutet, das bedeutet, dass die Wissenschaft nicht dadurch definiert ist, dass sie bestimmten methodologischen Regeln folgt. Das bedeutet aber nicht das Gegenteil, automatisch, dass die Wissenschaft überhaupt keine Regeln folgt, dass es überhaupt keine Systematik gibt. Das heißt nur, dass es keine Regeln gibt, die historisch unabhängig und absolut gelten. Und Anything Goes ist ja auch ein, äh, entlehnt einem, von einem Song von Cole Porter. Das heißt, es ist einfach nur eine ironische, äh, ein ironischer Slogan von Feierabend zu jemandem, der jetzt sein Buch gelesen hat, wo Feierabend ihm zeigt, dass es keine absoluten Regeln gibt. Und jetzt äh, jemand, der das aber noch als Regel festhalten will, dass es keine Regeln gibt und dann sagt Feierabend, okay, wenn du noch eine absolute Regel brauchst, die immer gilt, das ist Anything Goes. Weil das kannst du. Diese Regel ist nämlich leer. Man sagt gar nichts und kann, man kann sie auf jede Situation anwenden. Aber was ich so äh, äh, interessant finde bei diesen, äh, in dieser Einleitung von wieder den Methoden 2, äh, wie dieses Buch nämlich entstanden ist, dass er mit seinem besten Freund kann man sagen Imre Lakatosch, der auch äh, den er auch über diese Wissenschaftsphilosophie kennengelernt hat. Beide waren ja Schüler von Karl Popper, ein ganz berühmter Wissenschaftstheoretiker im 20. Jahrhundert. Und äh, das sagte nämlich, und das finde ich so interessant, jetzt in Bezug auf die wissenschaftliche Welt, die akademische Welt, die er damit kritisieren will, ähm, Feierabend äh, macht man mit Lakatosch dieses Experiment aus, so richtig. Äh, sie schreiben sich gegenseitig äh, starke Artikel, also so aggressive Artikel und äh, versuchen äh, abzuschauen, äh, wie die Leute darauf reagieren, oder? Ja. Ja, zumindest war das so als Projekt geplant. Ja. Lakatosch ist dann gestorben. Ja, Überraschend. Deswegen kam das nicht zustande, aber ja, so kann man sich auch den aggressiven Ton in diesem Buch erklären und auch, dass er so Slogans formuliert, weil er natürlich alles so zugespitzt hat, wie es eine Streitschrift eigentlich sein sollte, ja. wo Feierabend den Rationalismus sozusagen kritisiert und Lakatosch dann eine rationalistische Antwort darauf schreibt und das ist so einen so Streit inszenieren. Aber es hat dann eben nicht geklappt. Alle haben sich auf dieses Anything Goes gestürzt, nachdem, nachdem das Buch rausgekommen ist. Und er hat auch ziemlich viel Ärger bekommen, wobei ich finde, dass es eigentlich nicht das Kontroverse nimmt. Das kommt ja auch gleich am Anfang und besagt nicht wirklich viel. Das Kontroverse bei Feierabend liegt ja wirklich woanders. Ja, was, wir werden dann schauen, was das Kontroverse bei ihm ist, aber was ich so interessant finde an diesem an diesen Aspekt nämlich, alleine dieser Gedanke, dass er sagen kann, äh, ich habe hier einen, einen Kollegen, der jetzt nicht meiner Meinung ist, also er war ja nicht in der Meinung von Ein Lackert. philosophischer Gegner. Ein philosophischer Gegner auch. Also was das sozusagen zeigt, er ja, will damit zeigen, dass sozusagen der Mensch für ihn auch irgendwie wichtiger ist als die Thesen, die er sozusagen vertritt und wir haben ja heute in der, in der wissenschaftlichen Welt, in der akademischen Welt ja immer auch jetzt diese Krüppchen Schulbildungen, die sich eben per se hassen, ja, die sich per se bekämpfen, ohne zu sehen, ja ist das eigentlich ein, der Mensch ist so eigentlich von an sich ja okay, ja, aber nur Sozusagen eine andere Ansicht vertritt, bin ich, bin ich gleich gegen Und also das, das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Dabei. Und das Beispiel des Feierabend, den wieder der Methodenzweig verwendet, um aufzuzeigen, was für ihn die Problematik ist, ist dieses Galilei-Beispiel. Und wir kennen ja dieses Beispiel, wo es ja immer wieder heißt, in unserer Sozialisation ist es ja auch uns so angelernt worden, dass einerseits gibt es die böse Kirche, die dogmatische Kirche, und andererseits den guten Galilei. Anders einerseits eben die Kirche, die versucht, hier ihre Weltsicht zu verteidigen, diese dogmatische Weltsicht, und andererseits eben Galilei, der gute Galilei, der schwach ist und für die Wahrheit kämpft. und Was wird uns eigentlich bei Feierabend mit diesem Galilei Beispiel zeigen? Ja, Feierabend kehrt das um und will eigentlich zeigen, dass es, wenn schon, dann zwei dogmatische Positionen waren, die ja. gekämpft haben. Galilei hatte nämlich keine neuen Tatsachen vorgelegt oder so, und, äh, sondern eher nur ein, sondern uneindeutige Beobachtungen gemacht in seinem Fernrohr, das er selbst gemacht hat, wo noch nicht klar war, wie, man jetzt, äh, wie die Optik eigentlich darin funktioniert und was man jetzt sieht. Ähm, er hat äh, also keine wirklichen äh, Beweise vorgelegt, in dem Sinne, sondern eher mit Propaganda gearbeitet, mit psychologischen Tricks. Äh, also, es war das ist, äh, Feierabendspunkt, dass es unwissenschaftlich war für diese Zeit und auch hoch spekulativ. Also das ist sozusagen eine wissenschaftlichen Maßstab, eine wissenschaftliche Welt sich gegeben hat, die aristotelische, zu dieser Zeit, und die sich nicht vertragen hat mit dem, was Galilei aufzeigen wollte. Genau, dass man sozusagen nicht äh, so einfach sagen kann, dass Galilei rational vorgegangen ist und die Kirche zum Beispiel irrational ist. Weil die Kirche eigentlich äh, in diesem Fall sogar noch rationaler war als Galilei, weil sie nämlich viel weiter gedacht hat. Und sie hat ihm ja auch erlaubt, äh, seine Annahmen vorzutragen, nur als Hypothese und nicht als absolute Wahrheit. Also wie heute. Äh, in der Wissenschaft ja auch. Also sehr popperianisch Das Problem ist, ich glaube, was Feierabend da zeigen will, ist eben, dass die Rationalität nicht gleichgesetzt werden darf mit Wissenschaftlichkeit. Ja. Und bei Galilei ist es ja interessant, dass er, du hast ja vorher das Fernrohr erwähnt, das Instrument verwendet hat, um seine Theorien sozusagen zu beweisen. Und dann kennen wir auch, also in den Geschichten immer wieder, dass es dann Wissenschaftler, die sie Jesuiten und Vertreter der Kirche gegeben hat, die gesagt haben zu Galileo: ja, Wir nehmen das gar nicht an, dein Fernrohr. Ja? Aber das, das muss man richtig verstehen. Also der Fernrohr, er sagte sozusagen, man muss das relativieren. Ja, das ist ja klar. Nur Galilei hatte ja dieses Fernrohr und die Ergebnisse konnte man nicht reproduzieren. Das heißt, wenn du ein Experiment nicht wiederholen kannst, dann was bringt das? Dann? Also, du schaust durch das Fernrohr, siehst irgendwas doppelt, siehst irgendwas unscharf. Also das ist so mit dem bloßen Auge. Das bloße Auge hat seine, seine Beobachtung mit dem Teleskop teilweise hinterlegt. Und das bloße Auge war ja das auch, was diese wissenschaftliche Welt sich damals auch beherrscht hat. Sie haben ja, also das, das bloße Auge, ein Beispiel ist, was immer wieder erwähnt wird, ist eben dieses Turmbeispiel. Nein, nein, nein. Dass die Ärzteteliker gesagt haben, okay, versuchen wir das, ob, das, ob du recht hast, Galileo. Wir werfen einfach einen Stein vom Turm und schauen, wo der Stein aufkommt. Wenn er genau dort aufkommt, wo wir ihn weggeschmissen haben, wo wir ihn runtergeworfen haben, dann. Dann stimmt deine Welt sich nicht, weil es, es verträgt sich nicht mit, unseren, mit den Tatsachen. Ja. Weil sonst müsste ja, wenn die Welt sich bewegt, würde, also, wenn gerade Recht gehabt hätte, müsste ja der Stein sozusagen weiter weg liegen als, als der Punkt, wo, wo er dann wirklich auch genau, war. Genau, in diesem Weltbild war die Empirie sozusagen auf der aristokratischen Seite. Ja. ja, und ich meine das Fernrohr, das nochmal noch mal zu erwähnen, in der Literatur steht auch meistens, dass nur Galilei sozusagen mit diesem Fernrohr umgehen konnte. Das ist ja auch das Interessante. Man sagt immer wieder, ja gut, er ja, hätte das beschreiben können und das, das und das, aber in der Literatur steht, es ist eigentlich ein Wunder, dass Galilei überhaupt mit diesem Fernrohr hantieren konnte. Und das ist ja auch sozusagen ein Argument dafür, dass die Kirche oder die damalige Weltsicht eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat. Du hast ja einmal in unserem Gespräch erwähnt, dass es du den, äh, den, den Brief des Kardinals gelesen hast, den, der äh, Galilei adressiert war. Der, was, wie, wie ist der geschrieben? Genau, der Kardinal hat dann sehr, sehr ja. höflich zu Galilei in dieser ersten Verurteilung, es gab ja zwei Prozesse, ja. Und sehr höflich aufgefordert, dass er das doch bitte weitermachen kann und seine, seine Forschung, wenn er das als Annahme eben Also ganz das normal. Hat Galilei nicht gemacht. Nein, Galilea, das äh, als Wahrheit verkündet, als absolute Wahrheit. Und zwar ohne, dass die, die Erkenntnis äh, gesichert war. Sehr unwissenschaftlich. Und das ist Punkt. Man muss gewisse Methoden zu gewissen Zeiten berechnen, um damit Fortschritte überhaupt entstehen. Kann. Und ein wichtiger Punkt, ist ich glaube, den Feierabend noch erwähnt habe, ist, dass sozusagen. Ähm, Wissenschaftlichkeit, oder wenn man jetzt das Beispiel Galilei betrachtet und ihn auf unsere Zeit ummünzen würde, dann würden die Wissenschaftler heute noch schlimmer vorgehen, als es damals die Kirche getan hat, weil sie würden nicht, wie du jetzt vorher erwähnt hast, den Kardinal, der gebeten hat, den Galilei, ja bitte pass ein bisschen auf, was du sagst, du kannst zwar deine Hypothesen aufstellen, aber du musst es auch wirklich beweisen können, sondern sie würden einfach sagen, ja das ist Unsinn, also wenn jemand heute aus der Astrologie kommen würde und sagen würde, ja gut, ich habe deine neue Methode, das und so und so zu sehen, und dann würden unsere heutigen Nobelpreisträger wahrscheinlich sagen, das ist Unsinn. Das, das passt sozusagen nicht in unsere Welt. Und das bricht auch ein bisschen, glaube ich, das würde ich auch zeigen, oder? Das bricht mit, diesen, mit dieser Vorstellung von Gut und Böse, von richtig und falsch. Ja, genau. Aber ich meine, dieses Beispiel jetzt, was will uns Feierabend jetzt wirklich damit sagen? Also, was, will uns, was bedeutet das jetzt für die Wissenschaft? Ich meine, Galilei hat ja letzten Endes recht gehabt. Das Problem ist, wenn eine äh, Weltsicht bestimmt, was für Tatsachen als Tatsachen überhaupt gelten können, ist die Frage, wie prüft man dann Theorien, wenn nicht dann der Wirklichkeit. Und das hängt zusammen mit der, äh, mit der Theoriegeladenheit der Beobachtung. Das ist der Kernpunkt von Feierabendphilosophie. Was heißt Theorie? Also? Genau. Ähm, normalerweise geht man davon aus, dass es eine, Es gibt Beobachtungsbegriffe ja. und es gibt theoretische Begriffe. Also Beobachtungsbegriffe sind Begriffe, die ich bilde, wenn ich äh, das wahrnehme. Ich nehme einen Baum wahr und dann, äh, wenn mich jemand fragt, was das bedeutet, dann kann ich auf den Baum verweisen, also auf die Wahrnehmung. Und das ist eben die Bedeutung, also selbstevident. Und die Bedeutung der Theoriebegriffe, der theoretischen Begriffe Aha. hängt davon ab, was eben die Beobachtungsbegriffe bedeuten. Und dieser Transfer und diese Übersetzbarkeit von diesen zwei Sprachen, wenn man so will, wird durch gewisse Regeln, also äh, bestimmt, die wohl definiert sind. Es gibt so Korrespondenzregeln, heißen die. Und jetzt sagt Feierabend aber, dass es bei größeren Theorien nicht so einfach ist, sondern dass es sich genau umgekehrt verhalten kann, nämlich, äh, dass es keine klare Übersetzbarkeit gibt. Und also zwar, dass es zwei verschiedene äh, Regelwerke gibt, oder wie? dass es genau umgekehrt sein kann, dass wenn man sich vorstellt, dass eine Theorie ein konzeptionelles Werkzeug ist, um die Wirklichkeit zu erfassen, dann ist es natürlich auch so, dass es unser Vokabular bestimmt, mit dem wir wiederum die Beobachtung beschreiben wollen. Also ich hoffe, das Problem ist offensichtlich. Das ist äh am Beispiel jetzt der Aristoteliker und Galilei. Die Aristoteliker sehen, verwenden ihre Sinne, um den Baum zu erkennen. Oder um zu erkennen, dass die Welt sich nicht dreht und der Galilei jetzt sein Fernrohr sozusagen und erkennt, dass es doch so ist. Genau, also beide gehen von verschiedenen Grundprinzipien aus. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie mit einem Fischernetz. Wenn ich ein Fischernetz habe mit einer bestimmten Maschengröße und dann hole ich gewisse Fische aus dem See und sage, aha, der kleinste Fisch in diesem See ist so und so groß. Natürlich, weil die Maschen so groß sind. Und wenn ich jetzt ein anderes Netz verwende, dann kriege ich ein anderes Ergebnis, dann kriege ich auch andere Tatsachen. Und äh, Feierabend leitet ihm daraus äh, ab, dass äh, ihm keine klare Übersetzbarkeit gibt, dass man, äh, dass man Hypothesen bilden muss, und äh, die der Theorie widersprechen und dass man auch Theorien aufbewahren muss, die äh, widerlegt wurden. Um den, alten, um den neuen Theorien zu widersprechen, weil sie eben von den Grundvoraussetzungen unterschiedlich sein müssen. Also nicht nur unterschiedlich, sondern inkommensurabel. Und die Inkommensurabilität, das bedeutet, dass diese das Theorien... Das sind die unterschiedlichen Vokabulare, mit denen wir Tatsachen und Beobachtungen beschreiben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Netzbeispiel nehmen, wenn wir ein Fischernetz haben, das gewisse Größe der Maschen hat, und wir werfen das ins Meer, dann holen wir sozusagen die Fische heraus, die so groß sind, wie die Maschen eben zulassen. Und dann haben wir eine andere Theorie, das sagt eben Bayern und mit feineren Maschen und dann holen wir noch kleinere Fische raus. Genau. Und dann, wieder, dann widersprechen sich sozusagen diese beiden Theorien, weil die, die Theorie sozusagen, die großen Fische rausgeholt hat, die hat geglaubt, das ist die Wirklichkeit. Und die andere Theorie zeigt, ja, es gibt aber noch was. Feineres, ist, was die Wirklichkeit bedeutet. Genau, Feierabend will zeigen, dass man äh, Theorien niemals an der Wirklichkeit messen kann, yeah. sondern höchstens an anderen Theorien. Und deswegen schlägt er auch vor, dass man immer dass man nicht äh, den Weg der Reduktion geht auf immer wahrere Theorien, dass wir sagen, okay, wir haben eine Theorie, die dann irgendwann genauso wahr ist wie die Wirklichkeit. Weil ja sagen wir, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Sondern man braucht immer ein, äh, sagt, ein Mehr von Alternativen. Um überhaupt äh, den, im Kontrast vergleichen zu können. Also, der Kontrast ist fehlend. Kontrast, genau. Also, diese eine Theorie, wenn wir jetzt nochmal an das Galileo-Beispiel gehen, dann haben die Aristoteliker mit ihrem Kontrast, also mit ihrer Theorie, recht gehabt. Aber genauso, genauso Galileo, weil der hat auch einen Teil der Wirklichkeit. Der hat sich ja durchgesetzt. Man braucht unterschiedliche äh, Alternativen, um überhaupt sehen zu können dass die phänomenale Perspektive nicht die einzige ist oder um sie überschreiten zu können. Weil wenn du an der phänomenalen Perspektive klebst, dann haben die Aristoteliker eben recht, ja. Weil sie sehen ja, dass sie ja, dass ich nicht rede. Also die anderen Theorien, er nennt sich ja, glaube ich Antitheorien, die sind ja dazu da, um sozusagen eine Kontrollinstanz überhaupt für Theorien auszumachen. Genau, und da sieht man auch, dass Feierabend im Herzen eigentlich Empirist ist, ja. weil man könnte ja auch sagen, okay, also es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man das Problem lösen kann. Man könnte sagen, nein, Theorien sind a priori wahr und haben keinen empirischen Gehalt. Das, also also die, da dagegen, oder? das wäre die konservative Variante sozusagen. Okay. Man könnte das auch instrumentell fassen und sagen, nein, Theorien sind nur Werkzeuge. Das sind nur Netze und was, was wir damit fangen, das ist völlig unklar. Aber Feierabend, und das ist sehr ähnlich zur Feierabendposition. Äh, aber er will doch auf den äh, empirischen Gehalt in einer Theorie beharren und sagt, dass man sie eben doch prüfen können muss. Aber dafür braucht man eben äh, mehrere Theorien, und er äh, geht den Weg der Theorienproliferation. Also Proliferation heißt äh, sowas wie Wuchern, oder dass etwas anwächst. Immer viele Theorien parallel dazu. Und deswegen verteidigt er auch immer die Theorien, die eigentlich widerlegt wurden. Also zum Beispiel er verteidigt ja auch, das ist ja ganz interessant, er so alte Theorien von, von alten Völkern oder Völkern, die in Urwald leben oder äh, die Astrologie verteidigt und ja. ja. Wenn er, na, genau, also wenn er sagt zum Beispiel, wenn man uns jetzt mit diesem Netz also das eine grobe Netz und das feinere Netz, dann würde er sagen, aber auch die Ureinwohner, die sozusagen noch... Fischen oder die, die Fische noch mit der, mit der Hand fangen, ja, die haben auch in ihrem in ihrer, in ihrer Maßstab, in ihrer Logik recht gehabt. Und man kann sozusagen nicht sagen, dass das, dass das Unsinn ist oder Blödsinn ist. Also er möchte auch diese sozusagen Theorien wieder mit einbeziehen in den... In den in die Kontrollinstanz oder in die, in die Kontroverse. Für einen echten Kontrast brauchst du mal Theorien, die den neueren Theorien komplett widersprechen. Und was, was ist jetzt der Unterschied zu den, zu den anderen Vorstellungen der Wissenschaft? Also, die eine Vorstellung ist, dass es eine Theorie gibt, dann ist eine neue Theorie und die andere kann man sozusagen wegwischen. Und dagegen wendet sich eben Feierabend. Genau, die normale Vorstellung ist ja, wir haben eine Wirklichkeit. Ja. Und wir messen die Theorie immer an der Wirklichkeit, bis unsere Theorie so nah an der Wirklichkeit ist, bis es äh, ja, die wahrste Theorie überhaupt ist. Okay. Und das sind so Sachen, äh, die Feierabend nicht ganz versteht, was wahrer ist als das andere, was, was das bedeuten soll. Das sind irgendwie Distanzbegriffe. Etwas ist näher an der Wahrheit dran. Also in welchem Raum misst man denn die Nähe? Und deswegen würde er sagen, man kann das nicht mit der Wirklichkeit vergleichen, weil unsere Sicht eben, wie wir die Wirklichkeit beschreiben und was wir als Tatsachen überhaupt sehen, und was wir nicht sehen, eben davon abhängt, welches Vokabular wir verwenden. Welches Netz wir ins Meer werfen. Genau. Was schlägt dann Feierabend eigentlich vor? Sollen wir wieder fischen gehen? Ich glaube, Feierabend ist jemand, der die Leute animieren will, die alten Netze vielleicht zu flicken und wieder damit zu fischen. Ja, okay. ja und ein Teil der Sendung ist ja, dass wir auf den Marktplatz gehen ja, und sozusagen okay. so etwas nachwerfen, um zu sehen, wie das überhaupt funktioniert und ob das überhaupt einen Sinn ergibt, und äh, mit den Leuten wieder in Kontakt treten. Ja, wie, wie ist das eigentlich? Kann man das mit Feierabend äh, vergleichen? Also Sokrates und Feierabend? Also die Methode, wie, Feier, wie ja, ist Sokrates? Ja. wenn man bedenkt, dass Sokrates ähm, die Probleme, die man herangetragen werden, nie löst, sondern äh, versucht immer immanent die Konsequenzen um, zu ziehen, ja. die dann der Gegner als unmöglich empfindet und nicht akzeptieren kann. Und genauso wie Feierabend ja eigentlich auch hier, äh, kritisiert immer immanent, und nimmt auch immer nur zeitweise die jeweilige gegen Position ein, die er gerade kritisiert. Und deswegen ist es schwer, auch eine Position vom Feierabend überhaupt aussichtig zu machen. Genau, denn erstens ist es unmöglich, zurückzuschließen auf Feierabends wirkliche Position. Ja. Zweitens ist es auch uninteressant, was Feierabend persönlich jetzt denkt, weil es ist ja nur eine Privatmeinung von ihm. Er will ja philosophisch zeigen, wo die Probleme liegen, wo die Voraussetzungen sind und welche Konsequenzen daraus folgen. Ja. Und drittens hat er sich wahrscheinlich nicht mal Gedanken gemacht, was seine Position ist, sondern geht immer immanent vor. Also es geht manchmal auch auf in dieser äh, immanenten Kette, glaube ich. Ja, dann gut, dann werden wir jetzt einfach auf den Markt gehen und schauen, ob das alles ein Sinn ergibt. Probieren. Okay, gut. Gehe ich aber Also, der Feierabend schreibt in einer seiner späten Schriften, ich meine, er ist auch viel kritisiert worden von Experten, von Feierabend, dass er will, dass Bürgerkomitees die Wissenschaft kontrollieren, also Laien die Wissenschaft kontrollieren, weil er sagt, die stehen draußen, man muss sozusagen ausbrechen aus diesem wissenschaftlichen Kreis, um ihn überhaupt beurteilen zu können. Und äh, was sagst du eigentlich dazu? Ja, Feierabend ist ja nicht so sehr an der Wahrheit interessiert, ne? ihm okay. geht es eher, wie er die Politik der Wahrheit. Das heißt, was wird mit Wahrheit gemacht, wie wird es instrumentalisiert? Und das ist natürlich ein Problem, weil für ihn, weil er eben äh, in diesem Punkt eine relativistische Einstellung hat, ist für ihn die eine Wissensform natürlich auch für die andere. Und die wissenschaftliche Wissensform ist gleich zu allen anderen deswegen kann man sich auch demokratisieren. Und deswegen ist seine Idee so, dass man ähm, da auch eben die Bürgerinitiativen äh, befragt. Ich finde, das ist der schwächste Punkt äh, bei Feierabend, ja. weil es einfach weil er einen sehr, sehr naiven äh, Gesellschaftsbegriff hat. Also als würde der Laie jetzt äh, wirklich außerhalb des Weltbildes stehen, ich weiß nicht. Ich glaube, der Laie steht voll drin. Also ich finde, das ist das Schwächste eigentlich an Feierabend. Er sagt ja an einer Stelle, dass ein reifer Bürger jemand ist, der aktiv teilnimmt an den gesellschaftlichen Geschehen. Und nicht jemand, der sozusagen in seinem Sinne jetzt von der Wissenschaft geführt wird. Wer sagt an einer Stelle, wir können uns zwar aussuchen, ob wir Religionsunterricht haben oder nicht für unsere Kinder, wir können uns aber nicht aussuchen, ob der Physik, ob der Chemie, ob der Mathematikunterricht oder der Geschichtsunterricht ähm, gelehrt wird, den wir sehen oder nicht sehen. Ja? Also das kann man sich aussuchen, das andere nicht. Ich würde nur bezweifeln, dass du hier Bürger findest, die tatsächlich teilnehmen an der Wissenschaft. Okay, ja, er schreibt an einer Stelle, äh, dass. Das Urteil der Fachleute wird natürlich beachtet werden, aber die Fachleute haben nicht das letzte Wortschritt, also nicht das letzte Wort, sondern eben, das letzte Wort ist die Entscheidung demokratisch eingerichteter Komitees und in diesen haben die Laien die Oberhand. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir mal schauen, ob die Laien die Oberhand haben? Ich würde einfach mal fragen die Leute, was sie davon halten von dieser Idee, dass sie selbst die Wissenschaft haben. Okay. Ich also, habe eine Frage und zwar. Es gibt einen Philosophen, einen österreichischen Philosoph, der heißt Paul Feierabend. Und der vertritt die These, oder er hat einen Gedanken entwickelt, wo er sagt, dass die Wissenschaft durch die Laien, durch Laien kontrolliert oder durch Bürgerinitiativen kontrolliert werden soll, damit sie nicht sozusagen ausufernd Geld ausgeben und so weiter. Also dass die Leute sozusagen auch eine Kontrollinstanz bilden. Was sagst du dazu? Nee, ich denke halt, dass die Wissenschaftler selber entscheiden sollen, weil die, ja, die selbst am besten okay. wissen, was sie ihr Geld ist und so. Klar okay. ist schwierig, weil sie dann vielleicht selbst ein Objektiv in dem Thema sein können. Aber ich glaube, als Laie hat man da einfach nicht so viel Ahnung, wie viel Geld man so aus dem Bild. Okay. Also würdest du für so eine Bürgerinitiative nicht zu haben sein? Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, und sagen wir okay, wir machen jetzt eine Bürgerinitiative, um zum Beispiel dieses so ein Milliardenprojekt der Wissenschaft, wo man nicht weiß, wo das hinläuft, äh, zu kontrollieren und zu sagen, okay, jetzt ja, man okay, das Geld... dafür schon, aber ja? ich meine, wenn man weiß, wo es hinläuft. Wenn man weiß, wo es hinläuft, dann. Ja. Nicht. Aber grundsätzlich, wie hältst du die Idee grundsätzlich schwierig umzusetzen? Ja, klar. Wie will, wie will man als normaler Bürger wissen, wie viel Geld man für sowas braucht? Ja. Okay. Ja, okay. du vertraust den Laien nicht so. Nein. <lacht> Eher mehr den Wissenschaftlern. Ja. Okay. Ja, vielen Dank und äh, danke für den Antwort. Was halten Sie davon, dieser, dieser Idee, dass Laien die Wissenschaft? tun? Ich denke, das liegt, hängt davon ab, um welchen Bereich der Wissenschaft es geht. Ich bin etwas älter, wie man auch sieht, und bei uns war damals zum Beispiel die Frage mit der Atomenergie. Und da gab es Leute, die haben gesagt, wir brauchen Atomkraftwerke und das ist total sicher und da passiert nichts. Und dann kamen eben die Unglücke die Atomunfälle. Und dann sind nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Laien sind dann nachdenklich geworden. Und so, glaube ich, war damals schon diese Anti-AKW-Bewegung eine, die gesagt hat, wir Bürger haben das Recht, unsere Meinung zu vertreten. Und wir Bürger haben auch das Recht, jetzt angeblich wissenschaftliche Aussagen zu hinterfragen. Wir dürfen alles nicht so hinnehmen, wie es die Wissenschaftler sagen. Und ein Beispiel noch, ja, dieser diese Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Ja. Jahr, da werden Milliarden über Milliarden ausgegeben und Feierabend sagt, dass viele solche wissenschaftlichen Projekte eigentlich ins Leere laufen. Könnte man nicht das Geld oder könnten nicht die Bürger sagen, was macht ihr da eigentlich? Es ist so undurchsichtig, was ihr da macht. Wir sehen überhaupt nicht, wo das hinführen soll. Was soll uns dieser Teilchenbestand bringen? Ist es da nicht sinnvoll, dann zu sagen, ja gut, äh, dann müssen sozusagen Bürger auftreten und sagen, wir brauchen eher was für unsere Kinder, für die Ausbildung, für, für die Straßen dass das viel mehr nützen würde. Ja. Äh äh, jetzt bringe ich ein blödes Beispiel, ja. wie viele meiner Beispiele. Ich bringe das Beispiel von der Teflonpfanne. Wissen Sie nicht mehr, ja. kennen Sie nicht mehr. Man hat damals die Weltraumforschung, ja. die Milliarden, die das gekostet hat, unter anderem damit versucht zu legitimieren, dass man gesagt hat, es hat einen praktischen Nutzen für die Hausfrau. Die kriegt jetzt eine neue Pfanne und kann damit besser ihren Haushalt gestalten. Das hat man versucht. versucht als Argument für die enormen Kosten der Weltraumforschung auch, sagen wir mal, den Leuten beizubringen. Ob jetzt der Teilchenbeschleuniger was bringt oder nicht, wissen die Wissenschaftler ja bei Experimenten vorher selber ja auch nicht. Und wir <lacht> <auch> nicht. <lacht> Und wir natürlich auch nicht. Ja. Ja, okay. Dafür wissen wir, dass die Suppe gut schmeckt. Okay, dann... Und dass das Markttreiben hier originell ist und vielleicht auch für Philosophen interessant sein könnte. Ja, ja. Also vielen Dank. <lacht> bitte, bitte. Guten Appetit. Noch, Danke ja. sehr. Dankeschön. Ja, die, die bilden ja sozusagen immer so einen Fachkreis und, und äh, er sagt sozusagen, dass man diesen Kreis durchbrechen muss, dass Menschen normale Menschen die Wissenschaft kontrollieren sollen. Ja, es ist also ich finde es ist ja auch, also ich finde es total wichtig ist, also die Wissenschaft zu kontrollieren, nur so können auch neue Wissenschaften entstehen und dass man halt, sorry, yeah. äh, weil es äh, trägt ja auch was zu der Entwicklung dazu bei und, mhm. Also das ist auch seine These, dass nur sozusagen durch eine Kontrastentwicklung entstehen ja, kann. Ich, also ich finde, die Wissenschaft ist ja, klingt für mich so ein bisschen fertig gedacht. So. Yeah. Aber ist halt nicht cool, weil ich, ich finde so, die Wissenschaft ist sowas, was jetzt nicht richtig ist, also nicht falsch ist, aber auch nicht richtig ist, dass halt so, ich weiß nicht, so einfach nicht falsche Thesen so entstehen, aber es, also was richtig, also es gibt halt nichts Richtiges so, also so, es sind halt nur so fa nicht falsche. Belege so, weiß genau. ich mein. Also dass sie sozusagen nicht fertig ist, dass ja, man immer eben, wieder das, neu. Ja, dass es nicht, also dass es nie fertig sein wird, also dass man das immer hinterfragen muss. Dass es halt, dass es halt nur nicht, nicht falsch ist. Dass es, halt nicht, dass es halt auch nicht richtig ist, aber es ist auch nicht falsch. Mhm. So. Ich mhm. weiß nicht. So, halt, so denke ich, <lacht> Und dann wärst du sozusagen dafür, dass man das hinterfragt. Ja, man dass, man dass man das hinterfragt. Und ja. hinterfragen darf ich auch mal. Ja, nicht? schon. Na, okay. Also bist du eher kritisch eingestellt gegen diese Idee, dass Laien die Wissenschaft kontrollieren? Auf jeden Fall. Es ist immer gut, dass man äh, immer kritisch analysiert, egal worum es geht, aber es ist sehr wichtig, dass man immer kritisch analysiert kann und ja, ihre Meinung dazu äußern. Das sagt ja auch der Feierabend. Man soll ein reifer, demokratischer Bürger, der ist jemand, der aktiv teilnimmt und ja. äh, sich nicht... Aber in, diese aktive Teilnehmer geht nicht so weit, dass wir diese Leute, dann, diese Spezialisten auch von, also kontrollieren sollen oder unbedingt müssen. Kontrolle ist nicht gut. Ich glaub, in der Wissenschaft meinst du? In der Wissenschaft, äh, doch, also ja, Wissenschaft darf, äh, muss auch frei sein. Es ist wichtig, dass man auch frei forschen kann und frei äh, als Wissenschaftler arbeiten kann. Natürlich, es gibt natürlich äh, viele Interesse dahinter, aber äh, Freiheit ist ja wichtig, auch in der Wisch Wissenschaft, in der Forschung. Aber wenn diese Freiheit so weit geht, dass man Milliardenprojekte gründet, ohne dass die normalen Bürger wissen, was das bringt? Nein, die, die müssen schon wissen, also wenn das mit dem Steuergeld von den Bürgern ja. ist, dann ist es eine Frage der Partizipation, der äh, Transparenz und so weiter. Und jetzt nochmal auf dieses Teilchenbeschleuniger-Experiment zu kommen, wenn die Bürger jetzt sagen würden, wir verstehen nicht, was ihr da macht, was das bringen soll, können die dann sagen, wir, wir erlauben das nicht, dass ihr dieses, dass ihr dieses, dieses Experiment durchführt? Nein, die, wissen, also die Gesellschaft muss darüber informiert werden und muss natürlich vertraut mit dem Thema sein und genauer wissen, worum es geht. Okay. Das aber, geht. aber sonst ist es grundsätzlich okay? Ja, schon, würde ich sagen. Also Das ist meiner Meinung nach. Ich bin, wie gesagt, nicht so gut mit dem Thema vertraut, aber ich würde so okay, darstellen. Ja. Dann vielen Dank ja, für schön, deine Meinung. Schönen und Tag, und schön Tag jeden jedenfalls. Okay, ciao. Okay, ciao. Ja, also, es ist gar nicht so einfach, Paul, also, dass die einen sagen das, die anderen sagen das. Also, es kommen eigentlich die gleichen Argumente vor, die Feierabend selbst erwähnt in seinen Büchern. Nee, gegen sein eigenes Thema. Aber weißt du, das mit dem Marx hätte Feierabend nicht gefallen. Das ist zu pathetisch, zu philosophisch aufgeladen. Ja, aber hast du eine andere Idee? Ja, du glaubst, das hier hätte ihm gefallen, oder okay? Ganz sicher sogar. Hat er mir geschrieben. Ich vertrete hier, wo man die Universität in eine neue Kirche verwandeln will, die ganz andere Auffassung, dass die Universität ein intellektueller Supermarkt ist, wo der reife Student herumwandelt und aufgreift, was ihm gefällt. Jo ja, Paul, wo würdest du jetzt die Gefahren des Denkens und Verhebens sehen? Also in der Beschäftigung mit dem Denken. Ja, die Hauptgefahr ist sicherlich, dass man die Sprüche einfach übernimmt, von denen es sehr, sehr viele sehr gute gibt. Ja. Und äh, ja, dass es einfach zu, so einer, zu leeren Phrasen verkommt alles. Ja. Und dass sich die ganze Wissenschaftskritik äh, eben nur auf der Oberfläche abspielt. Aber das ist ja genau das, was Feierabend, wenn man ihn genauer liest, vermeidet. Ja. Also das ist sozusagen dieser, dieser oberflächliche Blick. Aber Feierabend versucht durch diese Methode, in der er sich in die Argumentation des Gegners hineinversetzt, in, von innen zur Explosion zu bringen. Und das muss man, glaube ich, erstmal mal begreifen, oder? Ja klar, aber es lässt sich ja trotzdem sehr gut instrumentalisieren, die ganzen, ganzen Seitenhügel gegen die Wissenschaft. Ja. Also würdest du sagen, dass ähm, dieses diese Aggressivität und diese Art und Weise, wie Feierabend seine Wissenschaftstheorie darstellt oder die Wissenschaftstheorien darstellt, ähm, sehr leicht einen einfangen kann. Ja. Und dass man dann sozusagen daran gehindert wird, wirklich selbst zu denken. Ja, auf jeden Fall. Wo würdest du dann die positiven Sachen bei Feierabend sehen? Ähm, äh, sehr positiv ist sicherlich, dass es einen guten Einstieg bietet. Äh? Er sehr unterhaltsam schreibt, er bezieht sich auf sehr viele unterschiedliche Quellen, die scheinbar nichts mit der Wissenschaftstheorie zu tun haben. Also, zum Beispiel aus der Literatur, aus der Literaturwissenschaft, aus äh, Kunstgeschichte, ethnologische Studien. Also, er bezieht sehr, sehr viel ein. Und ähm, man hat ein anregendes und reiches Bild der Wissenschaft eigentlich dadurch. Er sagt ja an einer Stelle, dass die meisten naturwissenschaftlichen Kollegen von ihm, wissenschaftstheoretischen Kollegen von ihm, historische Analphabeten sind. Also das heißt, er hat einen großen Fundus von Geschichten, die er immer wieder erwähnt und einbaut und so irgendwie auch seine, seine Thesen oder Antithesen äh, verdeutlicht, oder? Ja, klar, er war ein exzessiver Leser mhm. und äh, das war auch zur damaligen Zeit äh, sehr ungewöhnlich oder noch nicht so weit verbreitet, mit der Geschichte zu arbeiten. Das hat er und Kuhn vor allem losgetreten. Mhm. Man hat äh, einfach gedacht, die Wissenschaft funktioniert mehr oder weniger logisch. Und hat gezeigt, dass man vielleicht auch die Geschichte einbeziehen kann. Ja, Paul, ähm, was würdest du eigentlich Menschen, die sich noch näher mit Feierabend beschäftigen wollen, äh, sagen? Also was würdest du ihnen empfehlen zu lesen? Jetzt, also, abgesehen jetzt davon, dass man natürlich gleich äh, Feierabend selber lesen kann. Zwei, also, ja. Ich hoffe, wir haben uns jetzt, jetzt irgendwie auch einen, schmackhaft gemacht, seine Lektüre. Aber ja. was würdest du sonst empfehlen? Ähm, also für Leute, die Feierabend schon ein bisschen kennen vielleicht als den Skandal Feierabend. Ja. Zur Ausnichterung dieses skandalösen Feierabend würde ich äh, ein Buch empfehlen, ein Sammelband mit dem Titel Paul Feierabend, ein äh, Philosoph aus Wien, also ein etwas biederer Titel und äh, da wird ein anderes Bild von Feierabend gezeichnet, äh, wird auch auf das eingegangen, was wir gesprochen haben, die übernannte Kritik als Methode, wenn man von Methode sprechen kann bei Feierabend. Ähm, auch die Frage zum Beispiel wird äh, da behandelt, ob Feierabend ein, wirklich ein ex war. Mhm. Also ein guter Sammelband äh, von der Feierabendtage 2004, glaube ich. Ja, und ich würde einfach empfehlen, wie ich Anfang schon erwähnt habe, Feierabend selbst zu lesen und das Einstiegswerk, würde ich einfach sagen, die Erkenntnis für freie Menschen. Also ich glaube, äh, sein Werk, äh, wo er eigentlich seine Thesen so versucht auch praktikabel äh, zu machen und äh, sie praktikabel zu deuten. Ja, das war ähm, alles noch gebündelt. Ja. Ja genau, genau. Und ja, also Paul, also ich würde sagen, also vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und wir sehen uns und ich hoffe, unser Dialog geht auch weiter und äh, wir können wieder über Feierabend weiterdenken. Okay, passt. Danke Paul. Ja, ähm, liebe Menschen, ähm, Paul Feierabend hat an einer Stelle gesagt, dass er Menschen keinen Ratschlag geben will, die er nicht kennt. Ich sehe das als Aufforderung, die Philosophie zu kommunizieren, mit ihr in einen Dialog zu treten, vielleicht auf dem Marktplatz, wie der Sokrates gemacht hat zu seiner Zeit und über philosophische Themen mit Menschen in einen Dialog zu treten. Diese Sendung ist ein erster Schritt in diese Richtung. Es werden weitere Schritte folgen. Feierabend war ein Denker, der das Gespräch suchte, der Dynamik suchte. Er war ein Denker, der das laute Gespräch suchte, manchmal auch das zu laute Gespräch. Was er mied, war die Erstarrung und die Verstummung, weil es letzten Endes gegen das Leben gerichtet war. Das letzte Zitat der Sendung weist in diese Richtung, ob es jetzt als Spaß oder als Ernst verstanden wird, feierabend würde sagen, ihr als reife Menschen habt das letzte Wort. Liebe Menschen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Alle Informationen zur Sendung finden sich unter philosophisches-experiment.com Ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Inzwischen lese ich mit Genuss allerlei historische Klatschgeschichten, zum Beispiel, dass ein siegreicher römischer Feldherr als Teil der Siegeszeremonie von einem Sklaven geohrfeigt wurde, um seine Bescheidenheit nicht zu sehr zu verlieren. Das wäre ein nützlicher Zusatz bei der Verleihung von Nobelpreisen und ich wäre gerne bereit, selbst die Watschen auszuteilen.